Hey meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute wollte ich euch meine Hautpflegeroutine zeigen. Ich benutze schon seit Jahren meine Klinik-Serie und die haben verschiedene Produkte, wo ich immer mal hin und her switche mit. Und da wollte ich euch jetzt mal die grundlegendsten zeigen. Ich würde auch sagen, wir fangen direkt an mit dem Video, bevor ich lange drüber quatsche los geht's. Als erstes mal wollte ich euch zeigen, meine waschbaren Wattepads, was ja keine Watte ist, sondern Baumwolle. Ähm, die habe ich, die sehen so aus, in Rosé, in Weiß und in Blau. Die habe ich bei Amazon bestellt. Direkt mehrere Packungen, damit es sich auch lohnt, wenn man die waschen will, dass es dann nicht nur drei Stück sind, sondern halt mehrere. Wie gesagt, die habe ich bei Amazon bestellt und ich bin sehr, sehr zufrieden. Die sind sehr, sehr soft und die fühlen sich unglaublich gut auf der Haut an. Also die benutze ich für zu reinigen und auch für mein Gesichtswasser. Dann fangen wir mal an. Mit der Reinigung der Haut, da habe ich einmal den Pepstart 2 in 1 Exfol Exfoliating Cleanser. Wie auch immer man das ausspricht, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind da so Peelingkörner drin, die die Haut einmal peelt und halt normal reinigt. Die kann man eigentlich auch jeden Tag verwenden, das ist gar kein Problem. Und dann haben wir den Reinigungsschaum, den extra Gentle Cleansing Foam. Das ist einfach so ein Reinigungsschaum. Den benutze ich wirklich morgens und abends immer. Und das hier ab und zu, also ich sag mal drei, viermal die Woche nehme ich hier das. Und dann aber auch nur einmal am Tag. Dann danach brauchen wir natürlich ein Gesichtswasser. Ist ja logisch. Dann nehme ich hier das. In der Nummer 2. Das ist das Clarifying Lotion. Twice a Day exfoli Exfoliator. Meine Fresse, ist das ein Deutsch hier? <lacht> Ist überhaupt kein Deutsch, ist ja Englisch, Bin ich <lacht> Oh mein Gott, es wird schlimmer. Und das hier ist wirklich super gut, derweil da ein bisschen Alkohol drin ist und das die Haut super erfrischt und auch die restlichen Hautschüppchen einfach wegmacht. Es trägt es ab. Wunderbar, man fühlt sich, man hat hiermit so einen frischen Kick. Das habe ich bei noch keiner anderen Marke oder Firma oder wie auch immer oder bei einem anderen Produkt von Klinik so erfahren wie hier. Also wirklich ganz, ganz, ganz, ganz toll. Tolles Produkt, gut gemacht, top. Dann geht es weiter mit der Pflege. Da habe ich jetzt aktuell die Pepstart. Das ist die. die. Können wir euch auch mal aufmachen. Also ich liebe die. Die ist, ähm, ja wie soll man sagen, schon reichhaltig, aber nicht so reichhaltig, dass sie nicht mehr gut einziehen würde. Und das liebe ich so an der und deswegen ein absolutes Muss. Wenn man wirklich Klinikfern ist, dann muss man sagen. Dann die Augenpflege ist ja ganz wichtig. ne? Super wichtig. Auch von Pepstart. Na, geht wohl scharf. Jetzt. Ich liebe die ja über alles. Die ist so sanft. Und auf der Haut ist sie so... Ja, wie soll man es beschreiben? So spendend halt. Also ich finde die mega super. Mega super. Ich habe wieder eine Sprache drauf hier. Ey, jetzt ist zum Fortlaufen, ey. Auf jeden Fall waren <lacht> das jetzt meine Lieblingsprodukte. Bei den ähm, Pads ist übrigens auch so ein Sack dabei. Da kann man die ganz einfach reintun, wenn man so waschen will. Ist auch mal wieder klasse gemacht. Also ich bin happy mit meiner Pflegeroutine momentan. Und ich muss sagen, meine Haut dankt es mir. Es ist schon einiges an Besserung da. Also ich muss wirklich sagen... Ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Es könnte klar immer besser gehen, aber hier in dem Fall hat juckt. Ich glaube, dass es kaum besser gehen kann. Weil ich hatte auch von Chiseo mir was gekauft gehabt. Und da hatte ich Tosi im Laden mir und da habe ich es Sorgen. Faltencreme verkauft. Die ist so reichhaltig, die zieht bei mir überhaupt nicht in die Haut ein. Ich bin 32, was hat die Alte sich dabei gedacht? Dass ich Falten hätte? Also es fand schon mega unverschämt im Nachhinein. Aber sie hat einfach aus dem Regal geholt und ich habe einfach gekauft, ohne noch weiter nachzufragen. Und ja, so ist es halt passiert, was soll's. Und ja, wie gesagt, das war mein Daily-Face-Routine, Pflegeroutine und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst ihm gerne einen Daumen nach oben, wenn dem so ist. Thumbs up. Und weitere Videos folgen. Abonniert meinen Channel, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. Und bis dahin, ciao!